Hallo Zivilisation Menschen, wie wir sehen können, habt auch ihr euch dem Mindern von des Leits des Körpers gewidmet. Wir sind von einem an, deren Stern und Nähen nähen uns durch Kunst und Musik das Leiden des Körpers. Zu Mindern sehen auch wir als Oberstes an wir wünschen bei euch, verweilen zu dürfen, piepst es aus dem Raum, schiff der Erde entgegen.